Und einmal schauen, dass wir nicht ins Gefängnis kommen. reiten deine schulter war noch ein bisschen äh, müde vom gestern ja relativ steif ausgemacht davon ja. konnte ich profitieren dass äh, Kai aufnahmen von mir gemacht hat ja ich habe erstmal mit der drohne geflogen und äh, dann habe ich auch wasseraufnahmen gemacht ja also mit der Flockkamera, wir haben so ein wassergehäuse bin ja. da dann im wasser gesprungen das einzige problem meine meine wie heißt das Was? meine dein Glück steht nicht auf ja, deiner Seite. Genau, ja. mein Glück ist so wie es letzte Woche irgendwie auch aufgehört hat. Es hält an oder meine Schüsseligkeit. Ich habe wahrscheinlich den Verschluss von der Unterwassergose nicht gut zugemacht und es ist Wasser reingekommen. Und jetzt tut der Vlogkamera nicht mehr. Also Sie wir wissen es noch nicht. Wenn man es anmacht, das fährt raus, aber der Bildschirm bleibt komplett schwarz. Die Aufnahmen müssen wir erst noch angucken, ähm, ob einfach der Bildschirm schwarz ist, aber es filmt trotzdem. Das wäre natürlich gut. Sonst müssen wir auch nicht was machen. Nee. Jetzt filmen wir gerade mit dem Handy, aber der Ton ist deutlich schlechter. Oh, ich fühle mich so schlimm. Ja, hm. es ist echt blöd. Auf jeden Fall, ähm, Kate hat ein super Session. Das ist ja. gut, die Sonne scheint weiter. Nee, es ist warm, warm, warm. Und wir holen uns ein Eis. Ja. Wir gucken mal, wo wir es finden können. Äh, das ist als Schmerz. Äh, mit. Oh. <lacht> nee, so starten Seelen. wir essen. Seelen essen, genau. Und so starten wir die neue Woche, also schön, dass ihr wieder da seid und let's go! Yes! Schatz, und, macht's das wieder gut? Na oh, ja, oh, das alles ist herrlich. Mm, läuft gut. Wir haben genau das gleiche, ne? Pistache und ähm, mm -hmm. oh. mm. Ja. Lass es dir gut gehen. Danke, mach ich. So, das ist habe äh, kameratest, kameratest. Ja, kameratest im Dunkeln. warte ich mach mal kurz lichter so, sieht man mich ich hoffe ich weiß nicht ich sehe nur schwarzen Bildschirm. ah ja wenn ihr das seht, bedeutet das, dass der kamera noch lebt sondern nur das display kaputt ist und äh, deswegen hoffen hoffen hoffen dass, äh, dass das auch wirklich so ist ja, dann müsst ihr entschuldigen jetzt wenn wir die gesichter nicht gut treffen weil wir sehen nicht was wir filmen nee wir machen einfach auf gut Glück. Blindfilmen? Ja. Okay. Gute Nachricht! Es tut! Wir haben gerade geguckt oder ihr habt es ja auch gerade gesehen. Ja. Es tut. Ich bin so froh. Das Schwierige ist jetzt nur, ähm, wenn wir auf die Aufnahme oder auf die Play-Taste drücken, wir sehen dann nicht, normal auf dem Display sieht man ja, dass es jetzt aufnimmt. Das weiß man jetzt immer nicht, ob es jetzt aufnimmt oder nicht. Man muss sich gut merken, ob man jetzt gerade angedrückt hat oder ausgedrückt. Ja. Das ist dann noch tricky, nicht? sonst denkt man die ganze Zeit, wir haben jetzt das gefilmt und abends guckt man drauf und dann sieht man Scheiße. Man hat immer dann gefilmt, wenn man nicht filmen wollte. Gut, auf jeden Fall hoffen wir, dass es jetzt filmt und ihr fragt euch bestimmt, warum sitzt ihr da so komisch auf eure Stühle ähm, so im Dunkeln? Ja, wir stehen im Hafen, im Hafen von Cagliari, um genau zu sein und da geht heute Abend ein Ferry Richtung Neapel den ja. Neapel, Wir Festland. gehen aufs Festland und freuen uns da neue Plätze zu erkunden. Ja. waren wir beide noch nicht. Also ähm, Und vor allem freuen wir uns oh. jetzt oh, auch ja. auf die Kabine und wieder eine warme Dusche. Heiße Dusche. Wir haben ja. uns wieder eine Kabine genommen. Ja. Hat nur 30 Euro mehr gekostet. Ja. Und dann lohnt sich das total. Einfach gut schlafen. Wir kommen morgen um halb drei mittags an. Ja. Das heißt schön Zeit duschen, snacken, lesen ja herrlich okay dann bis aufs Festland ciao für now gute Nacht ciao ciao Ja, dein Kaffee bitte schön. Mega. Das ist ein herrliches Plätzchen, sehe ich. Ja, weil da stehen wir hinter dem Bus, direkt am Felsen Aha. und wir sind kurz für das Örtchen. Monopoly. Monopoly. Ja. Hinter, ein bisschen südlicher wie Bari. Ja. Es ist hier noch immer schön warm, ne? 25 Grad. Herrlich, wir hüften nachher mal ins Wasser. Das ist traumhaft hier zum Glippenfeld. Ja, springen wir rein, oder? Man kann hier so vom Fels rein Aber springen. Ich hier von hier so von tiefer. Ja? ja, dann kann ich vielleicht die Salto probieren und so. Ach so, okay. Und wir spazieren auch in diesem Örtchen noch rein, Monopoly, oder? Ja. Sehr schön. Okay. Na, dann genießt den Kaffee. Danke dir. Wie war's? Wie war's? Äh, gut, kalt. Das Wasser ist ja, kälter. Es ist kälter hier, ne? Und die Luft ist kühl. Ja. Aber es ist erfrischend. Ja. ja. Zurück vom Klippenspringen äh, war herrlich, aber dann doch frisch. Ich muss mich jetzt echt aufwärmen. Und äh, wir sind wieder am Winguru Tutorial Videos aufnehmen. Wir haben eine Lösung gefunden für unser Kameraproblem. Ja. Also wir haben nicht die Kamera äh, repariert, sondern wir haben Rausgefunden, wie wir unser Mikrofon ans Handy anschließen können. Und zwar haben wir uns diesen Lightning-Adapter zu AUX gekauft. Und das Mikrofon, was wir gekauft hatten, das ist zum Glück kompatibel mit Handys. Und jetzt können wir einfach übers Handy das ganze filmen und haben super Ton dabei. Ja. Das Video ist aufgenommen mit das mir. Das wichtigste bei Tutorials ist einfach ein guter Ton, weil wenn der Ton schlecht ist, dann will niemand das anhören. Ne, genau. Ja. Deshalb sind wir happy, dass wir dafür eine Lösung gefunden haben und dass wir wieder ich, Videos aufnehmen können. Genau, ich hoffe euch auch, wenn ihr das nicht kennt, wir machen äh, wing tutorials Wenn ihr auch am Winge seid oder Leute kennt die Winkt, äh, gerne abonnieren, Kommentar da lassen oder Fragen stellen. Ähm, wir hören gerne von euch. Genau, genau wir ja. verlinken euch mal unseren Kanal ja. da oben. Wir sind in Monopoly. Ja. Wir spielen nicht Monopoly, sondern... Gehe, gehe zum Start. Ich gehe zum Start, einen Startpunkt. <lacht> äh, gehen einmal über los. Ja, und einmal schauen, dass wir nicht ins Gefängnis kommen. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, genau. <lacht> ja, schauen wir das mal an. Äh, soll nett sein. Und äh, eigentlich soll es hier jeden Tag Fischmarkt geben. Gucken, vielleicht finden wir was. Genau. Und dann bin ich gespannt, ob wir mit mehr Geld weggehen, als... Äh, das wäre oder? Ja. Wär geschickt. Ja. Ob der Bank uns günstig äh, <lacht> gesinnt ist. Wäre geschickt. Ja. Also, wir nehmen euch mit. Viel Spaß. <lacht> Wash away the pain There's a new day To take away all sorrow And the old ways Get washed out to keep holding you mm -hmm. End of the day. Wir kommen, äh, warte, kommen gerade warte, warte, Warte, warte, warte, warte, warte, Kate. Oh. Ja, das ist schon besser, weil das war ich schon denke, arg dunkel. wir sehen es ja nicht, was ihr seht. Das nee. Wir kommen. Oh, Möcke. Nee Fliege. nee, Fliege. Wir kommen gerade zurück vom Wasser. Ja. Eine Abendsession. Wobei ansässig ist auch wieder übertrieben. Wir sind schockiert, wie früh es hier dunkel wird. Wir sind von Sardinien, ja eigentlich jetzt nur echt einiges Stück Richtung Osten gefahren. Ja. Ey, ich komme gar nicht mit klar. Es ist um 6 dunkel. Na okay, es ist jetzt Viertel nach 6. <lacht> Und es sieht so aus. Also es äh, ist fast dunkel. Auf jeden Fall war es so, äh, okay, das ist lange her, wenn wir in Norwegen waren. Dann konnten wir um 10 Uhr nachts für eine abend gehen, eine nacht -Session. Aber jetzt waren wir heute Mittag um 4 Uhr und haben gesagt, sollen wir nochmal und sind wir einfach um 4 Uhr für ein abend gegangen, also es ist schon ja. echt früh dunkel. Man muss sich echt umstellen, man ja. denkt, oh, es ist dunkel, es ist bestimmt 8 Uhr oder so, wir können essen und dann ist es einfach 6 Uhr. Aber herrlich, ja. es war schön auf dem Wasser, ja. wir haben uns ähm, gebraucht. Über das italienische, über Kleinland. Subito. Subito, ja. Eine gebrauchte GoPro gekauft. Ja. Damit wir wieder schöne Wasseraufnahmen machen können und so. Macht Spaß zu filmen. Ja, und, und vor allem ist es schön klein, da kann man auch selber einfach wingen, obwohl ja. man das, die Kamera dabei hat und dann stürzt es auch nicht. Das, das, war's ist, vor allem, das ist, ist vor allem richtig, das richtig gut. Wenn man mal mitnimmt. Ja. Oder sie kann man einfach immer mitnehmen. und Das ist eigentlich ja. das Gute dran. Ja. Weil sonst hatten wir dieses Riesengehäuse für die Kamera, mit der wir jetzt filmen. Und das nimmt man nicht mal so mit, nee, weil damit kann man nicht, nicht gut fahren. Nee. Und dann gibt es jetzt als Aperitif erstmal hier äh, Bittergetränk. Es schmeckt äh, wie, was haben wir gesagt, äh, Aperol Spritz. Gibt es hier zu kaufen, so kleine Fläschchen, die gibt es auch in Rot. Wir haben dieses äh, Orangene genommen, schmeckt richtig, richtig lecker. Und das genießen wir jetzt erstmal. Und das ist übrigens Glas. <lacht> Weil das andere ist kaputt gegangen, Was du? Dann würde es dann oh, das, das, stand, das stand gar nicht gut, glaube ich. Das stand hier so. Oh. Na, wir haben nur noch eins. Und dann haben wir hier Schokoladenpaste gekauft mit so einem schönen Glas. Aber also das Ding ist, dieses Etikett lässt sich nicht gut abmachen. Naja, vor allem wir haben kein warmes Wasser. Nee. Und also mit warmem Wasser geht das schon. Ja und Seife ja. oder Öl oder so. Oder kann man das auch in die Sonne legen? Nee, nee, das muss nee, schon echt einweichen. Ich ja. Aber ich finde, das passt zu dir. Du bist doch so, ja, so Süßer, du magst doch gern schoko, schoko ja. ja, genau. Ich trinke ich trink da auch so raus. Jetzt gibt's Aperitif. Oh, herrlich. Oh. Jawohl! Lecker! Ah, also zum Wohl! Oh! Zum Wohl! Jetzt! <lacht> zum, Wohl. zum Wohl! Lass dir schmecken und dann lassen wir den Abend gemütlich ausklingen. Ich hoffe, euch haben. Bis morgen! Ja, auch. Bis morgen! Und schon wieder sitzen wir hier vorne auf den Stühlen und. Doch, ja! Und da haben wir einen äh, Wingtag hinter uns. Oh ja. ja. Und äh, wir haben uns ja gestern noch beschwert, dass es so früh dunkel wird. Jetzt haben wir meine Eltern am Telefon gesagt, dass jetzt auch äh, von heute auf morgen, glaube ich, Zeitumstellung ist. Das heißt noch eine Stunde früher dunkel. Ich weiß nicht, wie wir damit zurechtkommen sollen. Ah ja, wir sind Frühaufsteher. <lacht> ich genieße jetzt die Morgensonne. Okay, denkst du. <lacht> ja. Ich wecke dich dann morgen früh um sechs. Wir hören es dann sehen. Genau. Ähm, dann würde ich mal sagen, kommt ihr gut in die Winterzeit rüber. Dann probieren wir das auch. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Ja, in die neue nee, Woche. Nee, nächste Woche, in die neue Woche. Schön, <lacht> dass ihr dabei seid. <lacht> Bis dahin. Macht's gut. Dag dag. Today.